Wir sind hier mit Frau Ministerin, die Umweltministerin der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Wir pflanzen ein paar Mangroven. Diese Mangroven. Die Mangrovenplantage hier wächst dank der notwendigen Fürsorge durch die hiesige Regierung. Das ist der Lebensatem dieser Feuchtgebiete. Diese Feuchtgebiete brauchen diese Vegetation. Wenn man diese Vegetation etwas weiter weg fortsetzt, kann man, wenn Platz da ist, in 15 bis 25 Jahren einen Regenwald schaffen. Denn damit wird das dafür notwendige Ökosystem geschaffen. Wir können das erweitern, wenn das Land keinen Salzgehalt mehr hat. Man kann einen Wald daraus machen. Nun, ob wir das Land dafür haben oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wir sind dabei, das grundlegende Ökosystem dafür zu schaffen, was fantastisch ist und überall geschehen muss. Und ich bitte Frau Ministerin, denn im Jahr 2023 sind Sie Gastgeberin ja. der COP-Veranstaltung der 28. COP 28, das ist richtig. Ich bitte Sie also, dies zu betonen, dass die VAE eine Führungsrolle übernehmen bei der Ökologie in der Region. Ich denke, dass so viele Dinge geschehen können. Und wie ich bereits sagte, ist der Rest der Welt leider damit beschäftigt, fruchtbares Land in Wüste zu verwandeln. Um sie wenigstens zu beschämen, sollte Wüste in fruchtbares Land umgewandelt werden. Denn das wird in der Welt gebraucht. Absolut. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Sadhguru, auf dieser wundervollen Reise mit uns. Die VAE arbeitet mit Ihnen zusammen bei Safe Soil einer so wichtigen Sache, und wir setzen uns für Ihre visionären Ziele ein. Und wir sind hier, um Sie zu unterstützen und viele Menschen, die hier sind, zu inspirieren. Ich danke Ihnen. Wir sind mit Ihnen. Lassen Sie uns weitermachen. Ich danke Ihnen vielmals. Das ist unser Planet. Danke. Lasst es uns zusammen wahrmachen. Danke, zusammen, ja.